Willkommen hier bei ihrer Lieblingsetage der Etage 13. Der Etage rund um Film, Funk und Fernsehen. Ich wollte es vermeiden, zu sagen. Moment, falscher Podcast. Ja, Natürlich wie immer dabei äh, der liebe Steffen. Hallo, Tag schön. Ich bin gerade noch so voll im Intro. Dieses Gitarrensolo. Oh, ist das geil, dieses Aufzug Gitarrensolo. Ja, und äh, da der Steffen das nicht macht, stelle ich mich selber vor und später es also, wieder, das euer ist Basti. guck mal da. Hallo, Basti. der kleine Basti, ja, hallo! Der Basti ist auch wieder da. <lacht> Richtig. Klingt heute ähm, nur wie Baby Hitler. <lacht> <lacht> wie Baby Hitler. Er versucht es auf jeden Fall zu vermeiden. Ich habe dem Steffen im Vorgespräch gesagt, dass äh, ich dieses Mal nicht wie Hitler so. klingen möchte und deswegen versuche ich auch nicht zu übersteuern. Deswegen alles Konfuzius, alles mhm. Zen. Und wenn ich den kraus hängen muss, dann liegt das nur an dir. Nur Denk, an dir. An, nur an mir. Denk ans äh, äh, Chakra und so. Äh, Apropos Chakra und so, ich trinke hier gerade eine Clubmate und zwar das ist mein Getränk heute eine Winteredition der Club Mate. Gibt es davon verschiedene Streng Sorten limitiert, ja Getränk. natürlich. Streng limitiert und nur für kurze Zeit. Kannst du mal sagen, nach was Mate eigentlich schmeckt? Äh, nach Plätzchen, Glühwein und Liebe. Also zumindest dies. In flüssiger Form, ja, lecker, lecker, lecker. Ja. Da werde da werd ich mir erstmal gleich ein paar Lebkuchen zerreiben, weil es oh. genau die richtige Jahreszeit <lacht> ist, um mir erstmal weihnachtlich einzublasen. Also, ähm, Bitte, wie meinen ja. Was denn? War irgendwas Schlimmes? Ähm, ist ja, klar. wir haben uns ja schon länger nicht mehr gehört. Das letzte Mal haben wir uns in WhatsApp zerstritten und jetzt sind wir schon wieder freundlich vereint. Das ist, doch vereint. Doch Aber das das ist die mal. Wiedervereinigungsfolge hier. Das letzte Mal haben und wir uns, haben uns ziemlich lange gehört sogar. Hey. Ja, das Problem ist, ich bin mit dem Daumen juckend eingeschlafen, weil ich die ganze Zeit auf dem WhatsApp-Button äh, eingeschlafen bin. Und wir bedanken uns auch nochmal recht herzlich bei unseren Gastsprechern, die wir in der letzten Folge hatten. Richtig. Das waren ja diesmal ziemlich viele. Und da darf ich nur auch nochmal einen wichtigen nennen, nämlich äh, Kommissar Barindu. Dankeschön, dass der äh, in dem Fall das Intro und das Outro gesprochen hat. Der war super, ja. Der war super. Ja, äh Steffen, ähm, die wichtigste Frage zu Anfang. Was hast du denn bis jetzt erlebt? Wie viele Monate ist es schon rum, dass wir uns das letzte Mal live gesprochen haben? Äh, also nein. auch ohne Anwalt. <lacht> <lacht> äh, ähm, weiß ich jetzt gar nicht. War im Januar, oder? Ende Januar oder Anfang Februar? Also auch live? Haben wir uns da live gesprochen gehabt? Ach, das live. war jetzt nicht WhatsApp, Nee. Ne? Live ist schon letztes Jahr gewesen, genau. Ja. Boah, krass. Er hat nämlich, der Steffen ist so lieb gewesen, hat weder zu meinem Geburtstag angerufen, der hat mir nur eine, oh. nur eine kleine Nachricht geschickt, der hat Doch, gesagt, immerhin. ist irgendwas. Ja, äh, immerhin. Aber ich habe gedacht, so Podcast-Kollegen, kriege ich schon lecker Anruf, du singst ich, ein bisschen. Ich hätte sogar an dem Tag erwartet, da hätte ich gedacht, so jetzt haben wir meinen Geburtstag auch abgehandelt, damit die Leute auch wissen, ja. dass ihr alle zu spät dran sind, ihr seid alle scheiße, alle miteinander. <lacht> ähm, aber wir wollen äh, nicht so lange anfangen, wir wollen auch nicht so viel ins Feedback gehen, oder hast du irgendwas gehört zur letzten WhatsApp-Folge, hat da irgendeiner was gesagt? ähm, streitet euch nicht oder sowas, aber egal, nee okay. äh, wo bleibt sie, ja, hat nicht. jemand gesagt wo bleibt sie, ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, wer das wieder war das war bestimmt unser äh, Fan äh, Nights Up, der mhm. kranke Kerl, der wieder Fanfiction in seinem Keller schreibt. Ne, wir gehen natürlich direkt in die Themen rein. Äh, wenn ihr es nicht äh, vergessen habt, dann sind wir natürlich der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen nur ohne um <lacht> Comics, Immer noch. Äh, weil das haben wir in anderen Comics, äh, in anderen Podcasts <lacht> zu tun. Äh, der Steffen ist da bei den Comic Cookies unterwegs und ich bin äh, zeitweilig mal der Komiker. Das war es dann für die Schleichwirkung für die anderen Kanäle und wir fangen mit unserem ersten Thema an. Das ist ein Comicfilm ist, Steffen. Wir waren nämlich bei dem welchem Film? Äh, warte mal. <lacht> wie hieß der <das> denn <lacht> gleich nochmal. <lacht> der auf jeden Fall mit Ryan Gosling, der. <lacht> <lacht> genau, Ryan Gosling, der Creed Lenter zuvor gespielt hatte, war jetzt ja, zu sehen in, äh, nein, es war natürlich Ryan Reynolds. Reynolds? Rein mhm, mh, <lacht> muss mir merken. Äh, der da gespielt hat, den Deadpool. Ja, du warst drin und ich war drin. Ja. Äh, mit wem warst du drin? Äh, mit derselben Truppe wie aus dem letzten Mal. Plus, also okay. das letzte Mal siehe WhatsApp-Episode Nummer so und so. Und ähm, ja, ja. Das letzte Mal und genau, mit derselben Truppe und mit noch zwei Leuten mehr, die. Nee, mit drei Leuten mehr sogar. Also es war ein bunter Haufen, ja. Okay. Äh, bevor wir beide anfangen zu reden, was haben denn dein Expertengremium <lacht> gesagt? Denn drin? Ich war mit drei weiteren Leuten drin und ich habe auch noch zu meinem Kinobesuch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber vorher will ich die Meinung deiner Experten wissen, weil die ja beim letzten Mal schon so ausgewogen waren bei Star Wars. Ausgewogen waren die? Ähm, <lacht> ähm, denen hat es auch super gefallen. Also das ist jetzt, ich sag mal so, das in diesem Film, da erwartet man glaube ich nicht so viel. Und, okay. das, und das, was man nicht erwartet, ist halt erfüllt worden. Also es ist... <lacht> Wie reichlich nein, neutral ist, für einen Nerd. <lacht> nein, es ist, es ist ein sehr schöner, äh, kurzweiliger Film, der einfach Spaß macht. ich Ja, so waren wir uns alle einig, also das, da kann man gerne noch einen zweiten Teil von sehen. Ja, ja dann kommen wir auch zum nächsten Film direkt kommen. <lacht> nein. nein, du also, ja auch äh, was sagen. Ja, ich, ich wollte auch noch was sagen, ja, weil im Endeffekt kann ich mich nur anschließen, jetzt haben wir das schöne Fazit ja eigentlich vorweggenommen, aber mit diesem Kinobesuch äh, habe ich noch ein paar andere Sachen verbunden, denn ähm, mein Problem ist, ich habe, äh, es hat gar nichts mit dem Thema des das Films will doch keiner zu tun. Wissen, das will doch gar keiner wissen, was du auf der Toilette vorher im Kino gemacht hast. Popcorn gegessen, weil ich das ja nicht Auf absetze. der Toilette. <lacht> Ja klar. Direkt du so durchrutschen im Kino. Lassen, gell? Du also sitzt wenn, wenn auf du mich auf wenn und? du mich im Kino siehst, habe ich immer einen Popcorn in der Hand, egal wo ich bin. Auch auf Toilette. Auch wenn ich im Pornokino bin, habe ja. ich als erstes nur Popcorn dabei. Nein, ähm, und zwar oh, gibt's und dann, ein Thema. So ganz am, am Moment, den muss ich springen kurz. Ganz, wenn du <lacht> am Ende der Tüte bist, dann so, ach, da ist er, ja. <lacht> da war er. <lacht> oh Mann. Ähm, ich habe, äh, ich habe, äh, ich lass Chef mal äh, auslachen, denn ich habe ein Thema, was mich wahrscheinlich gar nicht so sympathisch macht. Ich habe nämlich ein so Thema macht. mit. Ich versuche es immer wieder. <lacht> ich habe nämlich ein Thema, das. Ähm ja, es, ich, ich muss ein bisschen rumdrucken, weil ich weiß wirklich nicht, ob ich es erzählen kann. Also erstmal eine Vorgeschichte muss ich erzählen, ich damit damit ich auch die Nachgeschichte erzählen kann. Also ich bin äh, in meiner Heimatstadt. Ich komme aus dem beschaulichen Wipperfürth. Geht mal alle auf wipperfuerth.de, <lacht> äh, bringt mal die Seite zum zum runter, zum, Ün, downen. Ne? zum downen. Wir haben ja so viele Hörer, dann äh, schön auf wipperfürth.de gehen. Ihr wisst, was ich so durchgemacht habe, in welcher Klapse ich gelebt habe. Auf jeden Fall ähm, in Wipperfürth war ich mit einem guten Kumpel einkaufen und dann sehe ich von weitem ein riesigen Kerl, also wirklich so zwei Meter zehn Und ich bin ja schon 2 Meter. Äh, minus 14 Zentimeter. Ja. Ähm, und äh, dieser riesige Kerl kommt mir schon sehr komisch vor. Und ich denke mir die ganze Zeit so, was stimmt denn mit diesem Kerl nicht? Ich fahre also mit dem, mit dem, ähm, wie heißt es denn? Rolltreppe. <lacht> ich fahre mit der Rolltreppe mit meinem, mit meinem Kumpel hochgefahren. Mhm. Und äh, will eigentlich die ganze Zeit schon zu meinem Kumpel auf was sagen, weil ich habe gedacht so, sag mal. Der große Typ, ne, kann es sein, dass er ein bisschen behindert, sagt man behindert? Behindert, geistig behindert ist. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich wollte, ein, ich wollte so sagen, er wirkt ein bisschen, wie sage ich jetzt am besten, ohne, ohne, ohne unpolitisch scheiße zu sein. So ein bisschen ein Ratsch am Kappes hat. Sagen Aha. wir bei uns. Das ist schön umgangssprachlich. Das wird ja nicht so schlimm. Äh, wir fahren <lacht> also, wir fahren also direkt hoch. Mhm. Und, äh, fahren dann hoch. Und dann steht dieser Typ hinter uns. Und dann sagt dieser, ja, äh, Steffen hat gerade gegoogelt, äh, Da weißt du mal, weil ich kenne deine Heimatstadt, du kennst meine ja nicht. Wir machen bald auch mal eine schöne Tour und dann kriegst du eine bergische Kaffeetafel. Ähm, mhm. Und ähm, dann steht der Typ hinter uns und sagt, ich versuche es jetzt nicht zu parodieren. Ich sag's original, wie er es gesagt hat, so: Ich brauche noch Salzstangen und Zitronen. Und mein Kumpel so, Bitte. ja, ich kauf dir Salzstangen und Zitronentier, alles in Ordnung. Mein Kumpel kannte also diesen Typen und ich im Kopf natürlich hatte dieses Attribut so, boah, was ist das denn für ein komischer Typ? Also wirklich so ein bisschen abfällig im Kopf und dann äh, gucke ich meinen Kumpel an, nachdem der weg war und sag so, du, ich habe gedacht, <lacht> ich habe gedacht, der wäre ein bisschen Ballaballa, aber er ist ja geistig behindert. Gut, dass ich nichts gesagt habe, ich hätte mich echt schlecht gefühlt. Vorgeschichte. Es macht mich schon nicht so sympathisch, ja, ich weiß, Allein es macht mich ist, nicht so sympathisch, ja. aber es geht noch weiter. Ich, ich, ich muss das jetzt erzählen, weil es gehört zu diesem Kinobesuch dazu, und zwar folgendermaßen. Überleg dir das gut, ne? Also, ich, ich, ich, ich zieh das jetzt durch, weil es, es ist so dieses typische, komm, es ist dieses denken. Wenn man mich von Weitem sieht, dann denkt man sowieso, boah, der frisst ja den ganzen Kartoffelsalat weg und äh, schmeißt sich das Bier rein. Finde ich völlig in Ordnung, Das das Erste, stimmt? was ich gedacht habe, als ich die, dich gesehen habe. Der ist doch Kartoffelsalat, der Junge! <lacht> Und so hat man halt so auch seine, seine typischen Vorgedanken. Wenn man einen, jemanden auf der Straße sieht, der sehr dunkel gekleidet ist, dann denkt man, wow, hier so ein Emo-Typ, der ritzt sich zu Hause wahrscheinlich irgendwas äh, mit der Kinderschokolade ein. Ähm, und so habe ich halt diesen Schubladenlängen gehabt. Ich habe jetzt dieses Schubladenlängen auch in Deadpool gehabt. Ich saß in Deadpool drin, ja. Und die ganze Zeit, während des Films, saß jemand neben mir, den habe ich vorher im Licht nicht gesehen. Der hat folgendes gemacht. Er hat das hier gemacht. 50 Sekunden später. Fünf Sekunden später, fünf Sekunden später, und ich so, Aggression, Aggression, und das Schlimme ist, oh, mir fällt gerade ein, ich bringe da gerade was durcheinander, können wir kurz, können wir kurz Deadpool streichen und sagen, wir waren in der Hateful Eight, das stimmt nämlich, wir waren eigentlich in der Hateful Eight, das ist egal, es hat also gar nichts mit Deadpool zu tun, also ich war in der Hateful Eight, weil das ist wichtig für die Geschichte, Hateful Eight, kommen wir ja gleich zu, oh bei Hateful Eight gab es ja im Endeffekt viele Dialogsequenzen, aber auch Action-Szenen, die richtig brutal waren, und das einzige Mal, weil dieser <lacht> Typ <lacht <lacht> gelacht hat, meinte, war, ja wenn ein Kopf weggespratzt worden ist. Also. Und ich habe neben du diesem Typ gesessen. Das ist jetzt aber auch nur für die Demonstration der also. Geschichte. Ähm, und es hat wirklich so übersteuert. Und was denkt sich der Richtige im Kino? Nehmen Sie an. Boah, was ist das für ein Prolltyp? Was geht der mir auf den Sack? Kann er nicht einfach mal die Schnauze halten? Das Problem war, der Film ist sehr lange, The Hateful Eight. Und zwischendurch habe ich wirklich gedacht, so, boah, gleich gehe ich, was heißt, gehe ich rüber? Ich hätte ja eigentlich nur meinen Arm äh, auf diesem Pärchen so, einfach nur auf seinen Schoß legen müssen und er hätte sehr komisch geguckt, wenn ich ihm seine Eier zerquetscht hätte, was ich zwischendurch so im Kopf hatte, habe ich aber nicht gemacht. Film, es geht langsam zu Ende. Das Licht geht wieder an. Ich guck nach rechts drüben. Und es kommt im Endeffekt dieselbe Konsequenz wie bei dieser Geschichte in der Heimatstadt. Der junge Mann hat halt Down-Syndrom gehabt und ich hab's halt, ich hab ihn in meiner Vorstellung halt für so einen richtigen Proll gehalten, der die ganze Zeit so richtig krass, äh, alles total witzig. Nein, das war halt sein, sein angeborenes ja, Naturell ja, ja, und ja, sonst ja, was. Nicht. Und wieder hat meine Schublade sich so kaputt geladen und ich habe mich richtig geschämt. Ich bin das rausgegangen und das, ja, ich mache mich nicht sympathisch damit, aber ich, auch ja, aber ich kann nicht aber also es du so. denkst du zumindest drüber nach. Also das heißt, es lehrt dich, mal so ein bisschen die Vorurteile beiseite zu legen. Sondern also im Moment habe ich hier einen etwas bleibteren Jungen vor mir mit einer krassen Apple-Uhr. Was denke ich über ihn? <lacht> Dass er sehr haarige Arme hat. Dass er sehr haarige Arme hat. Ja. Nein, also das musste ich unbedingt mal loswerden, weil es war so eine Gewissenssache und ich war froh, dass ich das jetzt erzählt habe. Es macht mich vielleicht nicht so sympathisch, aber jetzt ganz ehrlich, du willst, du hast bestimmt auch eine Geschichte mit Schubladen denken bei dir irgendwo. Du kannst mir nicht sagen, dass du Leute Nö, nicht von vornherein auch, ein bisschen. Klar. Aber ich versuch's, ah. versuch's tatsächlich immer mehr abzustellen. Weiß nicht, ob mir das so gelingt, aber ähm, ja. Und trotzdem podcastet er noch mit mir. Ich bin ja. so glücklich. Ich bin so glücklich. Mal gucken, wie ja, lange noch. <lacht> Schön, dass diese Anekdote also gar nicht zu dem besprochenen Film passt. Wir kommen also zurück zu Deadpool. <lacht> <lacht> Über den hast du Ist ja be bestimmt auch Vorurteile. Den hatte ich auch Vorurteile. Da also Du hast, gesa Pro, ne? du hast ja Pro. gesagt, dass Deadpool im Endeffekt hat man nichts erwartet. Da würde ich Einspruch erlegen. Klar, man selber erwartet nichts, aber alle anderen haben etwas erwartet. Also mir ging es schon richtig auf den Sack, wie ich immer von Deadpool so, warst du ein Deadpool? Warst du ein Deadpool? Hast du Deadpool geguckt? Oh. Von Leuten, wo ich gedacht habe so, ihr wisst ja nicht mal, was der Deadpool ist. Ihr habt doch ja. noch nie einen Comic davon gelesen. Ich muss <lacht> dazu sagen, ich auch nicht. Ich habe auch noch nie einen Comic von dem gelesen. Ich wusste aber, worum doch, es mit dieser schon Figur eingelesen. geht. Oder sogar zwei. Und, es, und es gibt lustigerweise viele Frauen äh, in meiner Freundesliste und sonst was, die sagen, Boah, Deadpool ist so witzig. Und, und das hat mich schon so ein bisschen eifersüchtig gemacht. Weil er weil er lustig ist und Ryan Gosling ist. Ich weiß. Ich weiß. Ja. <lacht> Oh, ja, jetzt knapp, du wolltest was sagen. Das, was knapp, lieber Hörer, ist mein Bett, wie gesagt. Wichtige <lacht> Nebenanmerkung. Ja. Erzähl. Um, wie hat denn dir denn das Intro gefallen? Ach, und jetzt kommt schon die zweite Geschichte, die ich erzählen darf. Und zwar habe ich zu dem Knochen hin, weil du, so. jetzt, kommt, jetzt da, kommt nichts mehr. Da! Jetzt, Jetzt kommt nichts mehr mit geistig benachteiligten oder körperlich benachteiligten Menschen. Sagt man auch, das, glaube ich, politisch korrekt. Sondern jetzt kommt einfach nur, dass ich am Popcornstand gestanden habe und meine übliche Galone Popcorn bestellt habe, die mir ja immer so einmalweise titanic -mäßig in so einen riesigen Becher reingefüllt wird. Mhm. Ähm, den ich alleine verzehrt habe. Egal, auf jeden Fall ähm, stand hinter mir eine Person, die war penetrant immer und sagt, ey, du musst unbedingt die Credits gucken, du musst unbedingt, wie heißt es, Na, Am Anfang heißt es du musst unbedingt den Vorspanntext lesen. Du musst den Vorspanntext lesen. Und was war? Ich war natürlich genervt auf der einen Seite, dass sie es immer so wieder energisch wiederholt hat, aber was wollte ich am Anfang des Films? Unbedingt den Vorspanntext lesen. Und der Vorspanntext kam bei, bei Deadpool und er war sehr lustig. Ich habe mich sehr kaputt gelacht. Mhm. Und jetzt kommt mein Problem mit Deadpool. Und das hat auch ein, der Kollege, der mit mir dabei war, ganz interessant formuliert. Äh, der war der einzige Mann, der mit dabei war, der meinte... Ich hätte es mir witziger vorgestellt. Und, äh, und da habe ich mir überlegt: Ja, der Hype hat so ein bisschen äh, dazu beigetragen, dass man sich so denkt, das muss ja der mega knaller, krass, mega fucking super awesome Film sein. Muss dazu aber sagen, ich selber habe meine Erwartungen so runtergespült, dass ich gesagt habe: So, es ist ein Superheldenfilm und er soll witziger sein als andere. Und das war er auch. Also für mich hat das total erfüllt. Mhm. Er war okay. Mhm. Aber mir. Ich habe das auch schon in meiner Filmrezension gesagt, aber zum Beispiel, man muss ja auch Vorschläge geben, wenn man denkt, das könnte man noch anders machen. Wie, wie, wie, wie der Komme, <lacht> Hör auf, hör <hörner> da auf. <lacht> ähm, ich gebe ein, geb einen Vorschlag, was ich noch witzig gefunden hätte. Ich hätte auch gedacht, ihr übertreibt ein bisschen mehr. Zum Beispiel gibt es ja, also, kurzer Spoiler für die Leute. Nee, das kann wir nicht machen. Doch, das muss, das jetzt machen, um es zu erklären. Ganz kurzer Spoiler vom Anfang. Wir haben ja gerade über die vorschau gelesen. In den Vorschautexten texten gibt es einen Satz, der heißt, ähm, es gibt wieder einen beschissenen Cameo oder sowas. Also, ne, Ach. und dann habe ich gedacht... Ja, gut, okay, dann wird auch mit diesem Cameo nachher vielleicht auch irgendwann gespielt, weil wir kennen ja alle Marvel-Filme, wer es nicht weiß, Stan Lee, das ist der Erschaffer von vielen Figuren, kommt in jedem Film einmal kurz vor, auch in diesem Film, da überrasche ich jetzt keinen mit. Und ich habe mir so was Lustiges gedacht, wie wäre das nicht super, wenn Deadpool ist halt Meta, Meta, Meta, wenn Deadpool zum Beispiel einfach mal zwischendurch auf Stan Lee trifft und Stan Lee glaubt einfach, er wäre ein super Superschurge und er kriegt so einen richtig billigen Scheißauftritt. Einfach so total überspitzt, total übertrieben. Solche Sachen, es waren überspitzte Sachen drin, die waren auch übertrieben, aber es hätte ruhig mehr sein können. Also, es war mir sogar noch zu wenig. Es war mir sogar viel zu viel 0815 mhm. Heldenstory, weil letztlich nachher in der. Also, ich. Äh, Entschuldigung, wenn ich 0815 Heldenstory sage, dann meine ich damit auch, ich, wir müssen fast gar nicht spoilern, weil wir wissen ja, wie es abläuft. Es gibt immer irgendjemanden aus deiner näheren Umgebung, der wahrscheinlich gefangen wird. Sie ist Spider-Man und der gerettet werden muss. Das können wir auf alle Schema von allen Superheldenfilmen mhm. drauflegen. Auch hier. Aber ja. dazu muss gesagt werden, der Humor ist gut. Und jetzt will ich, dass du redest, weil du schläfst schon fast ein, ich bin Video. Was? Ich doch nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ähm, wo warst du jetzt? <lacht> jetzt ich muss jemand gesagt, gerettet werden. Ja, ja. Es ist, äh, ich ich habe gesagt, ja. er ist schon witzig, aber er hätte noch mehr sein können. Es hätte noch mehr sein können. Aber ich fand es okay. Und wie gesagt, vielleicht will man sich auch so ein bisschen was noch aufheben, weil der zweite Teil scheint ja schon äh, gesichert zu sein durch den Erfolg vom ersten. Ja. dass man da einfach noch ein bisschen mehr reinbringen möchte. Hm. Und, äh, ja. Aber was ist das mit diesem Aufheben immer? Das ist doch, wird doch im Endeffekt jetzt mittlerweile bei allen ah, Marvel-Filmen gemacht. Ja. Das ist so, das ist so als würde ich dir sagen, Am Ende, komm, sagt, Steffen, dann einer, am Ende sagt dann einer, es war doch von vornherein als Trilogie geplant, weißt du? Ja, aber das ist für mich jetzt mittlerweile so eine Ansicht zu sagen, guck mal Steffen, wenn ich jetzt mit dir in die Kiste steige, ne? Und ich hab, wir am haben nur ein nein, Vorspiel, das wir haben nur ein Vorspiel, ja? Äh, und ich immer nur sage, ja, da, kommt du? da kommt noch Teil 2. Da kommt noch Teil 2. Da wirst du auch immer sagen, ja sag mal, bring doch mal Teil 2. Meinst du, hier mit dem kleinen Teil kriegst du Teil 2 hin? Ich, ich will nicht. alles haben. Ich will in Teil 1 will ich alles haben. Oh, verstehst du? Ich werde ja schon wieder in so eine kölner ecke gedrängt. Das ist ja ganz schlimm. <lacht> ja, ich hätte natürlich jetzt auch mit einer Frau nur sagen. Weil können, ich aber ich, hier, ich ja, muss ja, ich ja auch ja emotional Ich muss dich ja auch bist, emotional einbinden, dass du auch verstehst, so was ich meine. Ja, also ja, wenn ich immer nur das Vorspiel bringe, wenn ich immer nur das Vorspiel für den nächsten Teil bin, ich will irgendwann ja auch mal ficken. So, jetzt habe ich es gesagt, ich weiß, Entschuldigung. Gut, dass explicit. wir explizit sind. Ja, ja also sind das, wir, was, deswegen darf Fickern, ich auch sagen. Was ist denn das überhaupt für ein Dildo-Männchen da hinten auf dem Regal? Das bringt doch den Podcast-Zuschauer nicht, wenn du jetzt mal ein Dildo-Männchen auf dem Regal bespielst. Ich möchte ich mal ein das bisschen Substanz hier reinbringen. Was ist denn das da? Ganz hinten, hm. ganz hinten, ganz hinten, neben der Tür. Da oben, das mit dem roten Ärmel vollständig. Das, das ist eine Wutpuppe und die bringt jetzt wirklich gar nichts, weil wenn du auf sie drauf haust, dann macht sie Aua, das tut weh. Mach mal. Die habe ich mal von meiner Schwester zum Nein, die habe ich von meiner Schwester zum, zum Geburtstag bekommen. Das ist so schön. Das ist sehr schön. Gut, Seitdem, dass, dass du so viele Puppe da oben tolle Geschenke bekommen hast. So also, ja der ja, cool. während andere Leute mich noch nicht mal angerufen haben. Egal. Oh. <lacht> ich habe dir immer eine äh, WhatsApp geschickt. Erzähl mal, erzähl mal deine lustigste Szene, die du findest bei Deadpool. Äh, äh, äh, äh, äh. Soll ich dir Zeit Ach. zum Überlegen geben? Ja, gib mir mal Zeit zum Überlegen. Aber ich, also glaube, ich fand, es war tatsächlich, es war tatsächlich die Einstiegsszene zum einen, weil die, das fand ich auf gewisse Weise originell. Also das hatte ich mhm. jetzt so noch nicht gesehen. Und das andere fand ich halt dann auch so ein bisschen das erste Aufeinandertreffen von äh, sag mal schnell, Kolossus. und, Colossus, äh, der und, Fire, Fire-Dingens, also der Feuerfrau. genau, also, ja, äh, genau. dich dann, ja, genau. Genau. Ähm, ich fand's, äh, ich fand auch, der, lustigerweise, wenn man einen Film sagen muss, dass die Einstiegssequenz das mit das Lustigste ist, ist schon sehr komisch. Aber ähm, ich fand, äh, und da ist mal bei mir wirklich der Nerd ein bisschen durchgekommen, wo ich am lautesten mitgelacht habe, waren halt die ganzen die ganzen Anspielungen, als Ryan Gosling damals Green Lantern <lacht> gespielt hat. Und, der immer noch äh, als ich, ich weiß. Er hat mal einen Bildungsauftrag, auch gewissermaßen. Ja, ja. Also, äh, das fand ich auch im, im Anfang, wo im im Portemonnaie sieht man ja auch, ich höre übrigens ein ganz Rauschen bei dir oder so ein Knarzen. Okay, ähm, von so einem so Tongeräusch hatte ich gerade bei dir gehört. Ähm, das war mein Bett. Ach so, schon wieder. Ähm... Ich hatte auf jeden Fall bei Ryan Gosling, wo, die, wo in seinem Portemonnaie ein Bild von Green Lantern ist, sehr laut aufgelacht und wo es nachher noch mal in einer Szene sozusagen selber ansagt, so, ja, grün und animiert, sollte es dann nicht sein. Ja. Und das fand ich dann, da habe ich sehr, sehr gelacht. Da war der Nerd wirklich von mir. Da habe ich auch gedacht, da kann ich jetzt auch fast als Einziger drüber lachen, da weil die ich alle diesen Scheißfilm, ich gesehen ich wollt haben. Grad, ich wollte gerade Zwischenfragen, wie, wie, wie war es denn mit deinen Begleitern? Äh, sind das auch Nerds? Also, wissen die da Bescheid? Oder konnten die da in dem Moment jetzt nicht so herzlich lachen? Also, ähm, die äh, sind so, also in dem Moment, glaube ich, äh, haben die nicht, also ich bin ja eh, ich muss zugeben, ich bin so der Lautlacher, wahrscheinlich bin ich für einen anderen Menschen im Kino, der selber der geistig Baller gewesen ist <lacht> und ich gedacht habe, boah, den wir ich erstmal gleich in die Fresse schlagen. Mhm. Ähm, eine Begleitung, also erstmal, Deadpool kannte jetzt meine Freundin, die war auch dabei, hätte ich auch nicht gedacht, die übrigens für den ganzen Film nur gesagt hat, der ist eklig, warum hast du mir das nicht vorgesagt? <lacht> ja, ist an manchen Stellen doch was eklig. Das ekligste für mich ist auch, Spoiler, äh... Aber es ist kein großartiger Spoiler, aber äh, Wade Wilson, der ja Deadpool ist, wird irgendwann mal in eine Maschine reingelegt, mhm. bei ihm die ganze Atemluft entzogen wird. Das ist für mich brutaler gewesen als alles andere, was in dem Film drin vorkommt, weil mhm. allein die Vorstellung im Kopf tut sehr, sehr weh. Ja. Ja. Und... Ähm meine Freundin hat gesagt, ekelig, die andere Dame, die dabei war, meinte, ich finde das äh, total, zu mir, ich finde das total gut, dass du immer laut im Kino lachst, weil die hat immer genau dann auch laut gelacht, wenn ich gelacht habe, also man muss nicht so hundertprozentig nerdig sein, weil man viele Sachen auch so versteht und der andere Kollege meinte halt, hätte witziger sein könnte der was schon abgeklärter war, aber so an den richtig krassen Nerd-Sachen haben die auch nicht lachen können. Mhm. Weißt du, was ich lustig finde, äh, Steffen? Wir, mhm. haben, wir haben, wir sind direkt eingestiegen über die ganzen Witze und wir haben noch nicht einmal über die Story gesprochen von Anfang an, uh. sondern ich habe mir auf den Ding reingefallen, was du sonst noch normalerweise machst. Sehr viel gerne an den erzählen, wir vergessen die Haupthandlung. Nur ja. zur Vollständigkeit halber. Wade Wilson hat Krebs und äh, gibt sich deswegen naja, ich Superkräfte. Ich muss noch kurz davor sagen, er ist, er ist halt auch ein Auftragskiller und äh, ja. Söldner. Ja? Mhm. Also von daher, äh, ja, und äh, lernt halt auch ein Mädel kennen und äh, als das gerade so ein bisschen glücklicher wird, die ganze ja. Geschichte, äh, so einen festen Hafen einzulaufen beginnt, ähm, zeichnet sich bei ihm halt äh, der Krebs plötzlich ab, ja, oh, genau. Mhm. Und dann kriegt er so ein, äh, ein Angebot von einem dubiosen Herren, den er auch sehr schnell mit Pädophilie in Verbindung bringt. <lacht> ähm... Äh, Kriegt ein Angebot, mehr oder weniger hier, äh, wir geben dir Superkräfte. Dafür kriegst du auch Selbstheilungskräfte, die den Krebs angreifen und ähm, also die erst gar nicht zulassen, dass sich der Krebs ausbreitet. Dafür kriegst du auch noch Superheldenkräfte und äh, ja, genau. Ja, das ist äh. das. das. Das, genau, das ja. ist so im Endeffekt die Kurzzusammenfassung zur Vollständigkeit halber. Deswegen auch zum Schluss jetzt äh, unsere beiden Empfehlungen. Ich würde sagen, könnt ihr ruhig reingehen, wenn ihr einen Superheldenfilm gucken wollt, der ein bisschen lustiger ist. Genau. Mehr ist es aber auch nicht. Könnt es aber auch so machen wie Britsturm, der sagte, ich warte dann mal auf die DVD. <lacht> Solche Menschen soll es auch geben. Ja. Ähm, Steffen, äh, du hast dich aber äh, ein bisschen nostalgischer noch beschäftigt, bevor ich zu meinem Nostalgie-Part komme. Ah, ja. Aber du hast dich nicht mit der Vergangenheit beschäftigt, sondern mit der Zukunft. Du hast sie nämlich äh, zurück in die Zukunft, einmal in, äh, in Spielform und einmal in Zeichentrickserien. Jetzt wird paradox, das ist aber beides, ne? Also Zukunft und Vergangenheit. Uhahaha. Weil zum in einen. geht das. <lacht> nein, zurück in die Zukunft, so heißt ja die Filmreihe, beziehungsweise das, was auch noch daraus resultierte. Aber die äh, Zeichentrickserie von Zurück in die Zukunft liegt natürlich auch schon wieder ein ganzes Weilchen zurück. Ist noch ein schönes altes 4 zu 3 Bildformat und ähm, ja, äh, greift halt da an, wo der Film aufgehört hat im Grunde. Äh, zeigt das Ganze natürlich etwas jugendfreundlicher und ähm, Geht auch praktisch einher mit den Jungen, die wir im dritten Teil schon kennenlernen. Also die beiden äh, Söhne von äh, Emmett Brown, die da heißen? Von, von äh, Emmett Brown? Mhm. Thorsten und Tobi. Nein, Jules und Brown. Brown. Ja, richtig. <lacht> ich wollte dich nur testen. Mhm. Und warum heißen die so? <lacht> ja, weil natürlich Emmett Brown totaler Jules Wern, Jules Wern. Jules Wern, Jules Verne Fan ist. Wie jetzt das? Jules Wern. Jules? <lacht> der Hund heißt Einstein, ich lass reicht Kraft dir das? Voll auflaufen, ne? Oh, das ist mir egal, aber der Hund Jill heißt Bern. Einstein. Und auch Jill seine Bern. Frau, ne? Also die Frau, die er im Wilden Westen kennengelernt hat. Ja, Der heißt Vernita. Die war, nein, die war auch ein, ein großer <lacht> Jules Verne-Fan und das genau. war ja so dass der kleinste gemeinsame Nenner von beiden, sage ich jetzt mal. Na, und also die hatten viel miteinander gemeinsam. Ja, muss man ich sage sag ja, der kleinste. Der kleinste. Sag mal bei kleinsten, bei kleinsten gemeinsamen Nenner sagt man das nicht bei Leuten, die sonst nichts miteinander gemeinsam haben. Der kleinste gemeinsame Nenner von uns beiden ist unser sexy Aussehen. Aha. <lacht> das war gerade nicht sexy. Ich weiß, danke. <lacht> <lacht> äh. Ja, das war ja der Einstiegspunkt, sagen wir mal so, wo sie sich halt praktisch kennengelernt haben. Das war so also okay, das, okay. das erste Themengebiet, über das sie sich kennengelernt haben. So meine mhm. ich das jetzt eher. Wo setzt jetzt die, worüber sprichst du jetzt zuerst, über die Zeichentrickserie? oder Genau, oder das Spiel? ich hatte jetzt ja so ein bisschen bei der Zeichentrickserie eingestiegen, okay. weil die ja auch schon älter ist. Ähm, ja, genau. Habe ich ein bisschen geguckt, aber ich habe nicht mehr so die große Ahnung. Ich weiß nur, dass der Zug da, glaube ich, eine größere Rolle spielt. Der in Zug dem Ding, ist oder? eins, eins der, der, ähm, was wie sagt man denn, Gefährte. Der tragenden Elemente in diesem Ding. Ja, also sie haben natürlich auch noch den, den DeLorean und ähm, wie du schon richtig festgestellt hast, der Zug, der ganz am Ende des dritten Teils dann auch praktisch in eine Zeitmaschine verwandelt wurde. Und nun geht das Ganze natürlich, wie schon erwähnt, relativ kinderfreundlich so ein bisschen äh, durch die Zeitgeschichte. Also das heißt, mal sind die Jungs allein unterwegs, mal mit Marty... Mal auch mit dem Vater und so weiter und so fort. Und erleben ähm, da halt in verschiedensten Zeiten witzige Abenteuer, treffen dabei natürlich, wie sollte es anders sein, auch immer wieder auf Inkarnationen von Biff Tennen. und äh, ja. Natürlich. Ähm, ist das kindgerecht, was wir da sehen? Naja, ja, sagte ich ja. Achso, Entschuldigung, dann habe ich da gerade nicht zugehört. <lacht> ich habe es auch schon nur zweimal erwähnt. Relativ kindgerecht Ja, es ist es nur ein Standbild, halt... was du hier siehst. Ich bin in Wirklichkeit in der Küche und mache mir ein Brot. <lacht> genau, es ist, es ist sehr kindgerecht gestaltet, so dass es auch ähm, Kinder ansehen können. Und ich, jetzt, ich hatte mir jetzt äh, so in dem Hype, ja ja Standbild, in dem Hype, ähm, des, des Films letztes Jahr habe ich mir dann auch mal die, die Zeichentrickserie noch mal bestellt. Gibt es tatsächlich komplett auf Deutsch. Mhm. Und äh, habe da mal so teilweise schon reingeguckt, auch noch nicht komplett. Aber äh, ja, ist halt kurzweilige Unterhaltung, macht Spaß. Es ist, ist ja so 20 Minuten so eine Folge und äh, ja. Hast du dir den Film damals, äh, gab es ja eine Neuauflage von Zurück in die Zukunft, weil es ja das Jahr war, in dem... Ähm Martin McFly in der Zukunft gelandet hat, hast du das im Autokino angeguckt? Nein. Okay, hätte, mich, hätte ich jetzt schön gefunden, wenn man sich das im Autokino angeguckt hätte. Äh, das ist jetzt im Endeffekt für Kinder, diese Zeichentrickserie. Ist mhm. denn auch das Spiel was für Kinder? Äh, bedingt, würde ich sagen. Also, es ist Warum? So, ein, so ein klassisches äh, Telltale-Game. Also, das heißt, Telltale verbindet man ja relativ schnell mit Point and Click. Ne? Mhm. Und so ist es im Grunde auch. Also das heißt, äh, man steuert im Grunde die ganze Zeit Marty McFly und äh, der wird dann halt nochmal in diversen Episoden, ich glaube es sind fünf Kapitel an der Zahl, nochmal durch diverse Zeiten geschickt. Ähm, es setzt praktisch an, dass er mhm. nochmal weiter in der Vergangenheit so rückreisen muss, in der praktisch Emmett Braun noch ganz jung ist und noch als... Äh, Diener irgendwie oder oder als Sekretär beim Gericht arbeitet mhm. oder arbeiten soll. Also sein Vater verlangt eigentlich von ihm, dass er irgendwie eine Tätigkeit bei Gericht äh, einschlägt und er eigentlich ja eher Erfinder werden möchte oder das so eher seine Ambitionen sind, äh, Sachen zu erfinden und ähm, ja, und da erleben die beiden halt äh, ein Abenteuer. Auch der alte Emmett Braun ist in dieser Zeit gestrandet und muss halt irgendwie befreit werden, weil er ist im Gefängnis gelandet. Das ist so die Ausgangssituation. Und daraus entspinnt sich halt dann, wie soll das anders sein, wie in der Originaltrilogie trilogie auch nochmal eine Geschichte, die praktisch dann wieder äh, Einflüsse auf die Gegenwart hat mhm. und ähm, vielleicht dann auch auf die Zukunft, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also das, wie gesagt, soweit bin ich noch nicht. Bin noch nicht komplett durch. Ich bin jetzt praktisch an einem Punkt angelangt, wo ähm, äh, eine wieder mal veränderte Zeitlinie die Gegenwart verändert hat. Und äh, ja, das ist auch wieder eine, ich sag jetzt mal, dystropische Zukunftsvision eigentlich, mhm. der eigentlich parallel verlaufenden Gegenwart. Aber äh, es ist Jetzt wird's kompliziert. <lacht> der parallel ja, verlaufenden ist, ist Gegenwart. Wie halt, ja, halt Gegen sagt man das? Das ist eigentlich die Gegenwart, in die ja Martin McFly zurückkehren wollte, aber in der jetzt wieder mal alles komplett anders ist. Ähm, okay. Ja, wir kennen es ja schon aus dem zweiten Teil. Da gab es dann auch so eine so eine düstere Version davon. Mhm. Und das ist es auch diesmal beim Spiel, aber in einer ganz anderen Form. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten an der Stelle, mhm, aber es ist interessant gemacht. Und äh, es hat ein bisschen damit zu tun, dass äh, Doc Brown eben nicht das machen konnte, was er wollte in seiner Vergangenheit, dass sich da ein bisschen was anderes entwickelt hat, als es das sollte. Und ja, das ist sehr interessant. Das empfehle ich jedem mal, sich anzugucken. Ähm, ich habe eine Frage, und zwar, ich oder besser gesagt, ich hab's gespielt, ein bisschen angespielt, die erste Folge mhm. von diesen, ist ja immer in Episoden aufgeteilt bei mhm. Telltale. Und ähm, mir, was mir nicht gefallen hat, ist die Synchronisation. Also, es hat uns selten was gegen, aber es sind halt nicht die, glaube ich, nicht die Originalstimmen von äh, die aus dem sein, Film ja. von Martin ja. McFly und ja. von Emmett Brown. Und diese, in diesem Fall ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, so wie mir das jetzt auch schon bei Akte X. Aber da ist es auch nichts Neues. Bei Akte X gab es ja jetzt die neuen Folgen. Mhm. Und ähm, da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt und da ist der. Ist der gute David Duchovny, der den Mulder spielt bei Akte X, wird mhm. nicht synchronisiert von dem üblichen Sprecher. Das war im Kinofilm auch schon nicht anders, aber es ist immer wieder, also da haben die auch viel, wieder viel Anschluss für bekommen. Aber letztlich verstehe ich. Im Endeffekt äh, von diesem Synchronsprecher, der hat nämlich das Fünffache von seinem Gehalt verlangt <lacht> als ah, okay. Sprecher, äh, kann ich ja irgendwie nachvollziehen, weil die wohl auch scheiße bezahlt werden und äh, wenn man halt ein Statement hat, dann muss man sich halt dem Shitstorm entgegenstellen, wahrscheinlich werden jetzt alle wieder daran gewöhnen, dass es das nicht diese Stimme ist von ihm, das kann man sich wahrscheinlich auch bei diesem Telltale Adventure, aber da hat es mich ein bisschen rausgerissen und ich habe es irgendwie auch nicht großartig weitergespielt, muss ich zugeben, also mhm. mich jetzt nicht so gereizt. Und normalerweise mache ich die Telltale Games, na, äh, Spiele immer sehr gerne, wie The Walking Dead 1 und mhm. 2 und äh, ja, so ein paar andere Sachen. also ich Aber ich habe, wie gesagt, nur grob reingeguckt. Wenn es dir gefallen hat, also du, kannst du es jedem Fan von äh, Zurück in die Zukunft empfehlen? Also ich, ich fand es äh, äh, ziemlich gut. Also auch von der Atmosphäre sehr nah an den Film eigentlich soweit. Gut, okay. das mit, mit, mit der Synchro, das ist das eine natürlich. Das, da, da achte ich aber selber nicht so drauf, von daher bin ich da äh, etwas unbelasteter rangegangen. Ähm, natürlich haben die Sprecher das so ein bisschen versucht nachzuahmen und das hat für meine Zwecke dann halt einfach gereicht. Ich war, war mir bestimmt auch bewusst, dass das nicht die originalen Sprecher sind, logischerweise. Äh, die wären dann für so ein Spiel wahrscheinlich auch zu teuer gewesen. Aber... Ähm, für die Zwecke hat es gereicht, aber so vom, vom, vom Spiel her und so auch, auch die Animationen finde ich halt sehr witzig, weil die sehr sehr comicmäßig ist und das mm, gefällt ja, mir ziemlich Stil, gut. Ja, ja. Also das ähm, geht so im Ansatz in die Richtung, wie damals die Tra Zeichen serie ging, aber nochmal ein bisschen anders. Und äh, ja, man hat sogar versucht so ein bisschen ein paar Sachen einzufangen, aus den Filmen, da gab es ja immer wieder so diese Szenen, in der Doc Brown so auf die Kamera zugelaufen ist und dann wieder weggelaufen und, und praktisch so total hysterisch und das hat man auch versucht ein bisschen mit reinzubringen wobei das natürlich dann ein bisschen statischer wirkt alles, nicht ganz so flüssig und nicht ganz so also die Slapstick von Christopher Lloyd wirst du halt mit so einer äh, animierten Figur nicht äh, einfangen können sag ich jetzt mal, solange mhm. die jetzt nicht äh, motion captured ist was in so einem Fall ja nicht ist, ne Genau. Also äh, den Witz von ähm, Zug in die Zukunft glaube ich schon, dass der irgendwie mhm. ein bisschen erhalten geblieben genau. ist. Ich habe glaube ich in der ersten Episode noch, musste man eine Gitarre finden, um mit einem Verstärker Biff Ten, glaube ich, äh, umzuspielen mhm. und das war eigentlich ganz nett, aber mich hat es halt jetzt nicht ganz so mitgenommen, aber ich habe auch nicht so viel gespielt wie du, dementsprechend vertraue ich da deinem Urteil und vielleicht habt ihr ja auch Lust nach Steffens äh, Beschreibung da drauf. Ähm, Steffen, ähm, wir beide sind ja Nerds. <lacht> Und so? äh, das Ding ist, ähm, wir sind haben wir ja sonst das? normalerweise hier, wir, wir sind das glaube ich, ähm, wir haben ja normalerweise jetzt hier immer äh, so mitten in der Folge mal die Wunsch-News, aber die pausieren gerade mal ein bisschen, kreative Pause nennen wir das, äh, wenn sich ein Format überholt ja, hat. Man kann, auch mal, man kann auch mal so ein paar Rubriken pausieren lassen. Richtig, Und Dafür so machen wir auch ein. die äh, Rubrik mit äh, Steffen sitzt nackt mit goofy vor der Kamera mhm. auch mal langsam posieren lassen sollten. Bin ich froh, dass es heute nicht gemacht hast. Dafür liebe ähm, ich heute nackt mit äh, und es läuft total im Hintergrund, was wir aus Gamergründen nicht spielen dürfen. Kling! Ähm, und zwar könntest du mal für die ganzen Zuschauer da draußen, ich erinnere mich daran, dass du doch mal, oder was gesagt, Zuhöre. wir zusammen einen haben Etage 13, ja, ja, einen Etage 13 <lacht> Fanshop sozusagen haben. Oder haben wir doch? Haben wir irgendwo, ja. Ja, du hattest mal sowas <lacht> angelegt. Könntest du kurz mal die URL recherchieren? Weil ich erkläre jetzt gleich nach dieser neuen Rubrik, die ich jetzt mal kurz ankündige. Denn jetzt, meine Damen und Herren, werden wir uns nichts wünschen, wir geben jetzt hier die Gesetze durch. Und zwar hört ihr jetzt den ersten Paragraphen des Nerdgesetzes. Viel Spaß! Etage 13 präsentiert das Nerdgesetz. Paragraph 1 des Nerdgesetzes. Je höher die Dioktrinzahl, des Mannes, desto größer seine Brüste. Das Etage 13 Nerdgesetz. Ja, das erste Nerdgesetz ist damit raus und der Steffen hat äh, unseren Shop nochmal gefunden. Äh, sag doch mal, wo finden wir den Shop, Steffen? Die 13etage.spreadshirt.de Ah, ja, okay. Ist auch gar nicht so schwer. Vielleicht bieten wir mal irgendwann eine Verkürzungs-URL an, damit das Leute schneller finden. Mhm. Ähm, nee, aber ihr könnt da auf der gerade besagten URL von Steffen, die jetzt nochmal schnell sagt. <lacht> die 13-etage.spreadshirt.de Genau, ähm, da ist es nämlich so, dass, äh, nur zur Info, falls ihr euch immer über unsere Domain wundert, es war nichts anderes frei als die 13etage.de, soll natürlich die 13etage.de heißen, mhm. ihr findet dort ja unseren Fan-Merch, und wir versuchen jetzt mit diesem nerd genug nerd zu finden, die wir schön auf eine Seite von einem T-Shirt draufdrucken können, und dann mhm. gibt es das nerd t shirt bei Schreibst uns im Shop. Ich schreibe dir mit, ich habe die dabei, ja. keine Sorge, okay. ich schreib die mal mit, und, ähm, <lacht> Ja, das heißt, wir gucken mal, wie viele Nerdgesetze wir brauchen. Vielleicht, Moment, vielleicht zehn. Ähm, wer wenn dann sehen, aber äh, so ein Nerdgesetz, also ich kann sagen, ich habe da im Vorfeld recherchiert, ist gar nicht so ist gar nicht so einfach, Gesetze zu machen. Man unter, unterschätzt das immer so ein bisschen. Okay. Und äh, genauso schwer, wie es ist, Gesetze zu machen, ist es für einen Junggesellenabschied. <lacht> Eine Idee äh, zu finden. Lieber das Steffen, war aber denn, eine tolle ähm, Überleitung, jetzt. Ich weiß. Und dafür so viel Aufriss, ey. Das gibt's ja gar nicht. Und so viel, so viel Aufriss, ja. Ähm, nee, äh, ich möchte gerade nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht hat der Steffen ja auch noch was dazu beigetragen, ah. äh, kann auch noch was dazu beitragen, weiß ich nicht, ob er sowas schon mitgemacht hat. Einmal. Ähm, einmal, oh, dann kannst du im Endeffekt schon äh, aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich habe noch nie einen mitgemacht, hm. muss aber welche vorbereiten. Wie war denn da? Wie, was habt ihr beim Junggesellabschied gemacht? Also Junggesellenabschied für alle, die es nicht kennen. Es, es sind diese nervigen Frauen oder Männer, die zum Beispiel in Köln durch die Stadt laufen und fragen, willst du nicht für 50 Cent einen kleinen Feigling kaufen hm. oder ein Kondom? Ja, hier hast du 50 Cent. Komm, jetzt müssen wir auch anstoßen. Ja, ja, ja. Das ist äh, ein Junggesellenabschied ungefähr. Also es, was habt ihr gemacht? Ich, ich kann mal ein bisschen was erzählen, was ich schon mal so mitbekommen habe. Also das, äh, als wir unseren Junggesellenabschied gemacht haben, da waren wir so ein bisschen in Sachsenhausen unterwegs. Das ist hier so ein bisschen eine Vergnügungsmeile in Frankfurt. Also da mit, mhm. mit jeder Menge, äh, mit jeder Menge äh, Bars Lücken und, und äh, Restaurants und so weiter und so fort. Und da sind halt samstags in aller Regelmäßigkeit. Sehr viele junge Abschiede unterwegs. Mhm, Und als so. wir unseren, unsere Tour dadurch gemacht haben, sind uns natürlich auch ein paar entgegengekommen. Und da gab es zum Beispiel ein Grüppchen von Damen, die haben dann äh, zum Beispiel Gummibären verkauft. Es waren oh. aber keine Gummibären in Bärenform, oh. sondern das war natürlich. Penis. Bitte? Penisform. Penisform. Sag, sag doch mal. Pillermann. <lacht> wir finden noch ein anderes Wort. Äh, Dödel. <lacht> <lacht> so. Genau. Riemen. Mini Raumschiffe. Ja. Ähm. Raumschiffe. <lacht> und, ähm, genau, das war eine Möglichkeit. Dann gab, gibt es ja, wie gesagt, jede Menge, äh, Clubs und und so weiter da. Da haben wir auch ein paar, sind wir auch ein paar rein. Und die sind natürlich dann auch schon drauf vorbereitet auf solche, äh, Angelegenheiten. Und als die mitgekriegt haben, hier, das ist, das ist der eine, der jetzt gerade Junggesellenabschied, äh, macht, dann haben sie ihm Boxhandschuhe übergezogen und auf den sollte er dann halt zehn Liegestütze machen und dann gab's Ui. im Grunde eine Runde <lacht> und dann gab's im Grunde eine Runde für alle ne genau okay so sowas in der Art dann okay was haben also klassische Aufgaben gemacht um da, damit er irgendwas Geld oder sowas kriegt oder wie Nö, sowas haben wir jetzt gar nicht gemacht okay. äh, aber ähm, wir haben uns wir haben uns jetzt auf das eingelassen was halt schon da war und wir wussten halt im Grunde schon das ist halt ähm, da ist halt einiges unterwegs und wir gucken einfach mal, was die anderen zu so tun und äh, ansonsten haben wir einfach Spaß und so war es dann auch. Und ähm, äh, ja, so jetzt Aufgaben in dem Sinne haben wir jetzt eigentlich nicht für ihn uns überlegt. Das haben dann, wie gesagt, die Lokalitäten, die das mitbekommen haben, schon selbst erledigt. Ah! Und ähm, also das, wie gesagt, mit der Boxhandschuhen, das war halt eine Initiative von dem Club, wo wir waren die haben wussten halt Bescheid, dass das ein Junggesellenabschied ist und dass das derjenige ist und der musste das dann halt tun. So. Mhm. Äh, eine andere Sache, die ich mal in Berlin erlebt habe, war halt auch wieder ein, ein Frauentrupp, der unterwegs war und die haben sich dann äh, Jungs rausgesucht, die sich schminken konnten. Also die sich breit erklärt haben, sich praktisch von den Damen irgendwie Lippenstift pinseln zu lassen und sowas. Ja. Toll. Und das sind so halt so die einen ein oder anderen Sachen, die ich so mitbekommen habe. Was ich in Hamburg mal mitbekommen habe, ist halt, dass er dann einen jungen Mann, was was ich, mit Tigerpelz verkleidet da durch die Kante geschickt haben. Und ähnliche Sachen habe ich auch schon mal in Köln gesehen. Also, von daher, äh, ja. Also, nicht unüblich. Ich hatte erst äh, vor zwei Wochen ähm, das Vergnügen, ich bin auf eine Geburtstagsparty gefahren. Mhm. Und ähm, <lacht> da waren ein Frauen-Junggesellenabschied, übrigens sehr viel schlimmer als Junggesellenabschied, -Jung also Junggesellenabschied. Ja. Mhm. Die sind immer viel anstrengender. Und sie hatte den typischen Bauchladen dabei. Und äh, sie ging rum und ich wusste, ach, irgendwann bin ich auch reif, hatte auch schon 50 Cent im Anschlag, weil ich mir im Kopf gedacht habe, komm Frau, gib mir irgendwas, mir scheißegal, du kriegst jetzt 50 Cent. Sie kam also zu mir und ich sagte: so, Ja, komm, gib irgendwas her, hier hast 50 Cent. Kannst du auch so haben, habe ich gesagt. Nee, musst du was dafür kaufen. <lacht> ich so, ja, gut, dann gib mir was für 50 Cent. Und dann guckt sie, krams sie da durch, äh, guckt sie die Haribo-Packung, äh, so kleine Haribo-Dinger an. Ich so, ja. Das ist ja, dann ach, keine Ahnung, das war war auf jeden Fall das und das und das und ich so, ja, gib mir irgendeins. Sie wollten mir aber keins geben, sondern was du haben willst. Sie haben mir so, mein Gott, ich will eigentlich nichts dafür. Nimm die <lacht> Scheiß 50 Cent und mach Klofrau von mir aus. Und ich habe dann die, ich habe dann bist äh, du ne aber Haribo. unfreundlich Mensch. <lacht> ich habe es aber nicht gesagt. Ich war immer nett und höflich, wie ich bin. Ich bin ein äh, äußerlicher Inder und innen drin bin ich was weiß ich. Und ähm, hab dann äh, hab dann diese Gummibärenpackung in die Hand bekommen. Und diese Gummibärenpackung, die ich auch noch nie gehört habe, hieß Pop. Mhm. Und dann sage ich so, oh, da habe ich ja eine Gummibärenpackung Pop gekommen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Gummibärenpackung Pop zu kommen. Der Spruch von ihr dazu war, ja, ja, ha, ha, ha Poppen ist nicht zu stoppen. Und da habe ich gedacht, tschüss. <lacht> Und bin dann auch gegangen. Das war mir zu blöd. Da habe ich gedacht, das ist das Niveau, was Junggesellen, Junggeselleninnen, Aufbringen. Problem von mir ist, warum ich das Thema überhaupt aufgeschrieben habe, um es mal kurz durchzugeben. Ich darf auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich mache jetzt also, zur Zeit. Das jetzt nochmal klar zu stellen. Der Basti hat nichts gegen Junggesellinnen im Allgemeinen. Doch habe ich auch. <lacht> Wenn das so weitergeht, mache ich und immer mit Junggesellenreiter. Der redet stellen sich und Kopf und Kragen, der Kerl. Er hat ähm, und zwar. Ähm, Organisiere ich zurzeit zwei Jung JGAs, also Junggesellen und Junggesellen. Ein Junggeselleninnenabschied und ein Junggesellenabschied. Ähm, ich habe das, hab das mit Warum? auf unsere Konzeptzettel geschrieben, weil das leider meine besten Freunde sind und meine beste Freundin, die heiratet. Warum ich also einen Junggesellinnenabschied machen muss, ist, weil meine beste Freundin heiratet. Was rate mal, wer mitgehen darf auf diesen Junggesellenabschied als einziger Mann. Richtig, ich... <lacht> Und ich freue mich wie Bolle, weil äh, mit schnatternden Weibern äh, zu trinken, wenn man nicht gerade homosexuell ist, macht, glaube ich, gar nicht so viel Spaß. Weil dann geht es um, welche Handtasche hast du gekauft? jetzt. Welche Handtasche hast du gekauft? Und auch sieht der Ryan Gosling nicht oh, toll aus in der Pool. Das sieht nicht grad, wie, das sehr grinswertig. Das gerade mir scheißegal. Hatte nicht gerade wieder ein paar Vorurteile her, sagen? Total. Ein paar, paar Schubladen. Vielleicht nimmt ja ich auch, vielleicht nehmt die ja auch Rücksicht auf dich und äh, sagen hier... Äh, das Gute ist, ich habe eine mitorganisierende Zweite wenn Person, ich die guck ist dann mal da drüben, die. Äh, da ist noch eine Frau dabei. Und ähm, die äh, hilft mir dabei, sozusagen, da durchzukommen. Und wir haben auch was äh, sehr Außergewöhnliches gemacht. Problem ist, ich darf jetzt im Standard dieses Podcasts noch nicht drüber sprechen. Ich werde drüber sprechen, wenn ich beide durch durchhabe. Äh, ich will nur von der Abstimmung was sagen. Wenn du dann, wenn dann überhaupt ich, noch drüber sprechen möchtest. Wenn ich noch überhaupt drüber sprechen möchte. Ich gebe mal kurz nur einen Einblick dafür für Leute, die sich damit beschäftigen müssen. Männlicher Junggesellenabschied. Uh, drei, eine E-Mail, uh, ich habe übrigens jetzt das und das gebucht, ihr müsst mir 20 Euro überweisen. das findet dann und dann statt. Mhm. Kam zurück, uh, eine E-Mail, okay, von allen und die Überweisung, das war's. Wir haben noch nicht mal gesprochen miteinander, typisch Mensch, wir haben nicht mal drüber gesprochen. Ich habe einfach entschieden und jetzt die Frauen im Gegensatz dazu. WhatsApp-Gruppe, 17 Frauen in einer <lacht> Abstimmung. Das funktioniert nicht. Können wir nicht noch was dazu machen? Das ist ja viel zu teuer. Wo gibt's denn da was zu essen? Wie soll man das denn machen? Ich habe da gar keine Zeit für. Meine Kinder muss ich auch noch wegsperren. Ja, scheiße, ich stille gerade. Ist blöd zu tippen. Oh, alles, was so typisch Frau ist, kommt da drin vor. Ich, also, ich empfehle euch Junggesellenabschied. Wenn ihr es organisieren müsst, Veto einlegen. Wenn ihr Junggesellenabschied, selbst wenn, selbst die Frau, die mit mir den abschied macht, sagte zu mir den Junggesellenabschied, den sie letztens organisiert hat, wäre einfacher gewesen als dieser Junggesellinnenabschied. Dementsprechend nicht nur von mir, sondern von ihr, wenn ihr einen Junggesellenabschied machen müsst, dann am besten bei Männern. Du kennst die Geht nicht Mädels. mit Frauen. Oder du kennst Frauenmädels. Frauen, das kann ich Frauen nicht werden bei Junggesellenabschieden äh. grenzdebil und sind schwer <lacht> zu händeln. Geht ihr in den Stripclub für Männer? Äh, Für Frauen? Äh, bei den Männern gehen wir nicht in den Stripclub, weil Klar, aber das wäre den sehr Frauen. witzig, wenn wir mit, um, Bei den Frauen engagieren wir auch keinen Stripper, weil das möchte die äh, Braut nicht. Das bleibt alles leider geheim. Also es, ne, Ich oh. erwarte ja, ich sage schon die ganze Zeit, was sind das alles Aha. für langweilige Junggesellenabschiede? Ich gucken, hätte gern mal, Stripper. Mal, mal gucken, ob wir da nicht noch was rauskitzeln können. Von wegen, es bleibt geheim. Also ich hätte ja gern Stripper. Hätte also ich echt gern, weil ich es lustig finden würde, einfach mal mitzukriegen. Aber äh, die wollen ja alle nicht mitmachen. Guten Weder der Mann Tag. für den Stripper. Uns liegt eine Lärmbelästigungsklage vor. Oh, schlecht. Oh, <lacht> schlecht. Und warum liegt da eigentlich Stroh? Ich bin der Bauer von nebenan. <lacht> ja, ja, also das zum Thema Junggesellenabschiede wollte ich nochmal. Du willst mal jetzt nicht durchgeben? etwas Tripper gleichsetzen mit Porno oder so? Nö, nö. Nö. Okay. Also, ich dachte doch. <lacht> ähm. Ja. Steffen, was sagt denn die Zeit eigentlich? Entschuldigung, ich musste mich natürlich. ich habe trockenen Hals heute. Ne? 50 Minuten, also aber. Die Zeit sagen. ab vor, vor hier. Aber du hast noch Themen. Ja, ich habe noch ein bisschen Themen, aber äh, ich bin Ich, ich bin, ja, bin noch so ein Plauderlaut, und ich weiß gar nicht. Ich will, ein bisschen, ich will noch ein bisschen kurz durchhetzen. Äh, was heißt durchhetzen? Ich habe noch ein Nostalgie-Thema, stimmt? Ähm, darüber sprechen wir jetzt auch. Eigentlich wollte ich darüber äh, auf meinem Kanal zuerst was zu machen, das wird noch kommen. <lacht> kleine noch nochmal. Aber. Www. Ja ja ja www der komische äh, jetzt ist gut jetzt hier ähm, so nichts vergessen hier Shop. <lacht> <lacht> <lacht> ja, Shop ja die Nöthemen die brauchen wir noch die Nerd-Gesetze. Den, das mache ich ja extra. Ach so. Das habe ich noch ja hier stehen. Den, äh, den wirst Ach, du erfahren, nee. wenn ich geschnitten habe, weil ich die Folge diesmal schneide. Ähm, oh, Dankeschön. Ja, gerne. Ähm, und zwar äh, gibt es ein Revival. Also der Steffen hat es ja mit zurück in die Zukunft vorhin schon in die Nostalgiescheine reingesetzt. Ich habe mich in die Nostalgieschiene reingewagt, indem ich mir ein Revival angeguckt habe. Und das ist natürlich nichts anderes als Fuller ja. House. Ja. Die äh, neue Staffel auf Netflix, die ja gekommen ist. Also. Mhm. Ich kehre kurz auf, was ist Full House? Full House ist eine Serie, die glaube ich 1989 also bis 1995 ungefähr so lief, in dem Zeitraum, also äh, späte 80er, mhm. Anfang 90er. Und da ging es darum, dass drei äh, Männer, das waren in dem Fall einmal Dan Tanner, ähm, Jessica Zopolis und Joey Gladstone zusammen ähm, drei Mädels hatten. Und zwar äh, hieß das kleinste Michelle, das war ein Baby, das wurde damals von den oldsten zwillingen gespielt. Mhm. Ähm, also ne, zwei, zwei Mädels für eine Rolle, mhm. das war, war schon damals legendär. Und dann äh, gab es noch die Hat, Rolle... War, war, war der bei, bei sehr kleinen Kindern Praxis, ne? Ja, war Praxis. Aber da ist glaube ich, auch offenkundig irgendwann später geworden. Und mhm. dann gab es noch die mittlere, das war die Stephanie Tanner. Die hatte auch immer so schöne Catchphrase wie, un wie unhöflich. Und mhm. DJ Tanner, die älteste, die auch ein bisschen hot war, fand ich, zu meinem Zeitpunkt, als ich das damals geguckt habe. Die war schon damals ein bisschen verliebt. Jetzt hat sich das ein bisschen verschoben, aber zu der Hotness der Darsteller kommen wir später. Ähm, oh Gott. Worum geht's? Oh. Äh, Full House haben wir doch, hast du Full House damals geguckt? Äh, teilweise, Oder? ja. Also ich hab's, Teilweise. Ich, ich hab's. Garantiert nicht alle Folgen, aber ich habe das äh, ein Stück weit geguckt, ja. Okay. Äh, deine Freundin hat wohl alle geguckt, hast du gesagt. Ne? Ähm, ja, alle was hast weiß du ich den... auch nicht, aber mit Begeisterung okay. hast du geguckt. Weißt du, es geguckt. du, ja. weißt du äh, wie fandest du damals die damalige Sendung? Fandest du die gut, fandest du die jo. schlecht? Oder was hast du dazu? So, so gut. Was man halt in, den, in, in dem Alter so gut findet, ja. Also fand es gar nicht schlecht damals, ja. Ob das okay. ganz gern geguckt Ich war, war jetzt nicht so, dass ich unbedingt reinschalten musste. Aber ah, wenn das okay. gerade lief, dann habe ich es geguckt. Und man hat ja damals ja auch nichts gehabt, man hat ja man ja Full nix. House halt geguckt. Und ähm, ja, Full House war so eine wohlfühl -Sitcom. also wirklich so eine klassische mhm. Sitcom damals auf 20, ich glaube 25 Minuten begrenzt. Wer nicht. Und ähm, vor Publikum aufgezeichnet, spielte in einem Haus und hat auch immer, also meiste Zeit später natürlich, wie immer bei den Sitcoms, hat man immer auch ein bisschen nach Weiße draußen weiter äh, ausgeweitet. Und damals gab es auch schon neben diesen ganzen Familienverhältnissen gab es ebenfalls äh, die gute äh, Kimi Gibbler. Es ist eine nervige Frau gewesen, die immer ein nerviges Mädchen gewesen, die immer bei denen vorbeigekommen ist und das Essen weggegessen hat und sich immer so ein bisschen aufgeführt hat. Mhm. Das mal zu dem Stammpersonal, was bei Full House da war. Im Endeffekt haben diese drei Väter, mhm. äh, die ein Vater und zwei Onkels, haben sozusagen die drei Mädchen aufgezogen, ähm, weil damals die Frau von Dan Tanner, äh, dem Familienvater, gestorben ist. Fuller House setzt nach den ganzen Staffeln, die damals gelaufen sind, also es sind viele Folgen, glaube ich, gewesen, setzt diese Fuller House-Episode nach äh, genau 29 Jahren später noch mal neu an. Aha. Natürlich sind die Kinder schon längst größer geworden. DJ hat drei Kinder, das sind äh, in dem Fall Max, Jackson und Tommy. Oh. Tommy ist in dem Fall ein Kleinkind, was von einem Zwillingspärchen mhm. gespielt wird. <lacht> <lacht> Na, ihr merkt schon, äh, DJ ähm, hat ihren Mann verloren, der ist gestorben. Ihr merkt, auch da wieder ja. die gleiche Sache wie bei Tenner. Jetzt hört sich das natürlich so an, so, ach, das ist ja alles dasselbe schon wieder. Und ich habe auch gerade vorhin von irgendeiner bösen Zeitung gelesen, die haben geschrieben, äh, zu viel wie das alte. Ich habe aber auch eine gute Kritik dazu gelesen, die sagte, gut, dass sie einfach daran anknüpfen. Ja, man muss sagen. Wenn man jetzt ich habe jetzt die alten Folgen nicht mehr so krass im Kopf, aber so die von der von der, wie aufgeteilt ist, sind das im Endeffekt dieselben Sachen, nur diesmal sind Frauen im Vordergrund mhm. und die ähm, diese drei äh, die die Eltern oder besser gesagt die Onkels, die die drei erzogen haben, sind halt Gaststars. In der ersten Folge, ich, keine Sorge, äh, Steffen, eigentlich kann man auch nicht spoilern, weil im Endeffekt mhm. es gibt zwar eine große grobe Rahmenhandlung, aber es ist eine, immer noch eine Sitcom, sie hat äh, nicht mehr 22 Minuten, sondern tingelt immer so zwischen einer halben Stunde und 40 Minuten, mhm. was okay ist, macht die Sendung jetzt auch nicht kaputt und ist dieselbe Wohlfühl-Sitcom, wie sie schon vor 29 Jahren waren, nur halt Erwachsener mhm. mit Frauen in der Hauptrolle. Und, ähm, wenn Frauen in der Hauptrolle sind, kommt auch meistens dann vor, dass es auch noch mit irgendwas mit Liebeleien hat. Gut, das hattest es bei den Männern auch schon gehabt. Äh, ob sich nun DJ in ein Tierarzt verliebt oder äh, die mittlere mit irgendeinem was hat, ob Kimi Gibler mit ihrem Ex-Mann sozusagen was zusammenkommt. Also, äh, in der es wird in der in der Anfangsepisode klar gemacht, die äh, alte Generation, also der Vater von ihr und die Onkels und wer noch sonst dazugehört, die mhm. haben eine große Familienfeier mit denen, die ziehen aber alle nach Los Angeles weg. Mhm. Und ähm, ja, dann hat im Endeffekt DJ überhaupt niemanden mehr, der sich mit ihr um die Kinder kümmern kann. Sie ist ein bisschen überfordert, weil bis jetzt ihr Vater immer geholfen hat. Mhm. Und da sagt dann einfach Stephanie, also ihre Schwester, okay, ich lasse dich nicht alleine, ich bleib bei dir in demselben Haus, wo früher die Eltern schon äh, sie erzogen haben. Und Kimi Gibbler sagt auch, okay, komm, ich bleib auch dabei, damit wir dir helfen können. Mhm. Das heißt, es sind genau drei Frauen, die sich um drei Kinder kümmern, zusammen mit einer, ne, die eine Frau, die halt nicht zur Familie gehört. Das ist original dasselbe ja. Setting, original dasselbe, aber das Tolle ist es ist wunderschön gemacht und dieses Nostalgiegefühl, ähm, wenn man die erste Folge guckt, man hört schon dieses Titellied, was so prägend ist, wenn das kommt, hast du direkt Gänsehaut, weil mhm. du an früher denken musst, weil es dieses Wohlfühlding gibt und das, das, das erste Mal, wo dieser Titelsong kommt, die Folge fängt damit an, wenn du weghören willst, dann hör von mir aus gerne weg, Steffen, aber ich spoilere eigentlich nichts Großartiges, am Anfang läuft das Original-Titellied aus den 80er, 90ern und du denkst dir so, Boah, geil. Die machen das jetzt mit demselben Titellied. Hm. Okay, dann machen sie es über Akte X, dann spielen sie halt auch selber ab. Nein, es gibt schon eine neue Interpretation, die kommt später. Mhm. Dann ist es auch so, dann sieht man auch die verschiedenen Generationen. Man okay. sieht immer... Stephanie als Baby, Stephanie etwas älter und Stephanie als jetzt die neue Frau. Mhm. Ähm, und das geht halt mit allen so durch und das ist super toll gemacht. Die Witze, ich finde die Witze toll. Ich, ich, es ist halt nicht nur, dass es lustig ist, sondern es hat auch dieses, es wird sich immer umarmt. Das wurde schon mhm. früher bei Full House immer. Es ist super schön gemacht und, äh, meine Freundin und ich haben sie wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen wirklich durchgeguckt. Es sind 13 Folgen, glaube ich. A, ähm, immer 40 Minuten maximal. Mhm. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, vor allem mit, mit der eigenen Freundin oder mit jemandem zusammen zu gucken, um einfach... Das ist ein nostalgie wie es gut mhm. angesprochen wird. Und ähm, wenn man bei Star Wars ja beklagt, viel mehr vom Alten, sage ich hier so, es ist gut. Sie haben es hier, finde ich, in eine neue Packung reingebracht. Es sind Frauen und von mir aus können das auch dieselben Storys sein. Es ist total schön gemacht. Und es ist nicht nur was für Fans, und ich habe da ein schönes kleines Zitat vorbereitet mhm. von der Seite moviepilot.de. Ähm, da gibt es nämlich das Thema Nostalgie <lacht> und die definiert ein bisschen Nostalgie und die sagen einfach, Nostalgie bezeichnet einen Zustand der sehnsuchtsvollen Hinwendung zu etwas Vergangenem. Und das machen sie hier in äh, Fuller House in, finde ich, schon fast großartiger Perfektion. Also ich muss es echt mal loben. Ich finde es mhm. richtig gut. Es ist zwar more of the same, aber... Es ist so, irgendwann wirst du ja auch älter und dann willst ja einfach mal nicht immer nur überrascht werden, sondern einfach mehr von dem selben Scheiß gucken, den du bis jetzt hast. Ja. Irgendwann wenn auch mal die jetzt, jetzigen 15-Jährigen sagen, boah, ich will mehr von Justin Bieber. So wie wir jetzt alle nach mhm. Britney Spears uns sehen. Oder, ist so, ne? Naja, oder die, die, die Älteren, die jetzt, äh, was heißt die Älteren, oder die, die leidenschaftlich, <lacht> oh, ich ganz im Kopf. <lacht> leidenschaftlich Traumschiff gucken und jetzt äh, okay. sich daran erfreuen, dass das ja schon der Kapitän ist, ne? So. Naja. <lacht> Ich hatte schon was Politisches im Kopf. Ich wollte sagen, die Älteren wünschen sich der Städt-Hörer zurück, aber das ist zu alt. Ja, das ist schon wieder, das ist ja. Ja, ja egal. Aber nicht äh, nur, ich verstehe, was du meinst. Das sind ja auch nicht nur die Älteren. Das ist ja, naja, gut. Anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht <lacht> zu, zu politisch werden. Nein, nein. Äh, Entschuldigung, das hatte ich nur gerade im Kopf. Ich muss das loswerden. Ja. Es ist aus meinem Krankenkopf. Alles meine Schuld. Steffen, ich habe heute schon behinderte Frauen und Adolf Hitler beleidigt. Was ja. kann noch kommen? Ähm, und Fuller Haus, Steffen, du hast mir gesagt, Adolf du willst. Adolf kannst du beleidigen, so viel du willst. <lacht> voller so. Haus, schaust dir an. Empfehlung von mir. Ja. Punkt. Ähm, gut. Was haben wir denn noch? Haben wir wir noch, haben, noch? Ja, weißt du, das ist eine schöne, das ist eine schöne Frage. Ähm, <lacht> wie immer zum Schluss. Aber wir sind eines... gerade bei Netflix. <lacht> wir sind gerade bei Netflix, aber ich glaube, wir beenden das ganze Ding, weil wir haben heute schon wieder genug ge Netflix. Außer du sagst, du willst unbedingt noch was besprechen. Nö, nicht zwingend. Je nachdem, was du jetzt gerade noch so im Kopf hattest. Das ist jetzt wie so ein Date so hast du noch Bock Nee, komm lass uns die Rechnung oh, nee, zahlen komm. wir gehen jetzt nach Hause ach komm natürlich Steffen war, können war, wir jetzt noch jetzt über so, war jetzt nicht so prall es sind jetzt im Endeffekt erst zwei Folgen von Better Call Saul gelaufen. Ich weiß ja, worauf die hinaus ist. Ich kann ja deine Gedanken lesen. Aber ich finde, Better Call Saul nehmen wir mit in die nächste Folge, okay. wenn wir mehr Folgen davon geguckt haben. Da Komm mal äh, teasern hier. Also nächste ja, Folge ist Better Call Saul. Better Call Saul, teaser, teaser, teaser. Und äh, wir gehen jetzt ähm, zum Schluss wie immer in Richtung Podcast-Empfehlungen. Steffen, ah, du hast da sogar was. Da war ja was. Äh, ich empfehle heute, Moment, den Anerzähler. Ja. Reicht, oder? Reicht, tschüss. Nee, Anderzähler ist praktisch äh, ein Podcast, äh, der hat ein relativ äh, einfaches, aber doch geniales äh, Rezept. Und zwar äh, überlegt er sich immer oder recherchiert er immer eine Geschichte, die zur Episodenfolge passt. Deswegen Anerzähler. Also das heißt, mhm. er zählt die Episoden hoch und nimmt diese Episodenzahl und recherchiert dazu eine Geschichte, die dazu passt. Okay. Ja? Äh, präsentieren tut das Ganze Dirk Brimms. Den habe ich mhm. kennengelernt auf dem, äh, sag schnell, auf dem Workshop, auf dem Potabler-Workshop. Ja, ja. Und äh, ist jetzt einer, der nach Frankfurt gezogen ist, äh, letztes Jahr, glaube ich. Und ähm, ja, also der, der Anerzähler ist ein kurzweiliger Podcast, der halt so vier, fünf, sechs, sieben Minuten geht. Viel länger nicht, je nachdem, was ja. das Thema so hergibt. Und äh, der teilt sich bei mir morgens die Autofahrt mit dem Explikator. Die beiden okay. so in, in Verbindung ist eigentlich das optimale Morgenradio so für die Autofahrt äh, ins Büro. Ist in ja. der Anerzähler eher so ein ruhigerer Erzähler oder auch so wie der Explikator eher so ruhig und gediegen nee. oder wie ja, eher so ruhig und gediegen, ja, ja. Also okay. je nachdem, was, was der Explikator halt macht, fällt er ja auch mal ein bisschen aus. Also freitags macht er ja immer so ein kleines Hörspiel zum Beispiel. der, der da geht er, dreht er ein bisschen mehr auf, sag ich jetzt mal. Oder je nachdem, was auch so das Thema hergibt. Aber ähm, der anderen Zähler macht das alles sehr ruhig, sachlich und äh, auch sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, nochmal für mich doof, wie funktioniert das jetzt nochmal in seinem Podcast? Also, er erzählt einfach Geschichten, oder wie? Ich habe es echt nicht verstanden. So, Entschuldigung. <lacht> ich war kurz abgelenkt. <lacht> also der hat zum Beispiel die Episode 23 und um was geht's da? Um die Zahl 23. Um die Illuminaten. Mhm. Ach, er macht immer nach der Folgenzahl, macht er auch die Geschichte, die er ja, erzählt? Ja, genau. Okay, ah. okay jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja, hat es klick gemacht. Ja. Auch die Doven haben es jetzt hinbekommen. Ja. <lacht> nee, das klingt echt sehr lustig. Das heißt aber auch, er hat immer er hat immer was, aber wenn die wenn die Zahlen irgendwann so unendlich groß werden, dann ist es schon schwieriger, oder? Ja, er kommt jetzt in die, in die, äh, ist jetzt glaube ich in den 130ern. Äh, okay. Da gibt es noch einiges, aber ich bin mal gespannt, wie weit es geht. Also er hatte eigentlich mal ursprünglich vor, bei der 42 aufzuhören. Ja? Überraschung. 42. Aber ähm, nee, er hat dann gemerkt, es macht ihm Spaß und er hat es dann doch noch weiter oder macht es noch weiter. Und bisher äh, läuft es sehr stabil. Also er ist aktuell bei 136 und da ging es um Stechmücken. Okay. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz die Verbindung zusammen, warum er jetzt bei 136 auf die Stechmücken gekommen ist. Aber ähm, es ist manchmal auch nur so ein ganz kleiner, eine ganz kleine Verbindung, die dann da ist. Ist es denn immer, das ja immer eine erfundene Geschichte oder nee, nee, ist das, nee, alles, das dann alles? Das sind alles recherchierte Sachen. Also das so, heißt, recherchierte Sachen. Okay. Er, er, er recherchiert um die äh, äh, Episodennummer herum und stößt dann halt auf manchmal verschiedene Dinge, manchmal halt auch relativ eindeutig was. Und äh, das wird dann halt in der Folge besprochen. Okay. Ja. Das klingt auch ganz gut. Ich habe ein bisschen was Profaneres äh, nach diesen äh, Querverbindungssachen. Ich habe jemanden, äh, ich habe eher so einen äh, Podcast mir rausgesucht, der auch wieder im Gaming-Bereich liegt. Keine Sorge, Rocket Beans haben jetzt mittlerweile alle so, aber ich muss es ja einmal pro Folge ja erwähnen. Haben wir jetzt abgefrühstückt. Ähm, nee, ich äh, empfehle einfach ähm, vom guten Pietsmee den Pete-Cast. Ich bin kein PeteSmee-Cooker auf YouTube, keine Ahnung. Die sollen ja immer gerne mal rüpsen und furzen während ihren Aufnahmen oder sehr laut sein. Es ist mir, mir natürlich sehr nah mit meinem Organ, aber äh, interessiert mich nicht so sehr. Ähm nee, denn werden Podcast höre ich gerne mal ganz mal ganz gerne. Da reden die halt gerne mal über was sie halt an E-Mail Einsendungen bekommen oder über Gaming Themen oder auch gerne mal über weitreichende Themen. Sie hatten letztens zum Beispiel auch dieses Thema mit diesem äh, Julian Bam, der ja äh, gegen äh, der ja äh, eine Haft nicht eine Haftstrafe, sondern eine Bewährungsstrafe bekommen hat für acht Monate, weil er ja äh, letztes Jahr gegen die GDL Lokführer sozusagen ein etwas mhm. heikles Statement abgegeben hat. Mhm. Und äh, das war letztes zum Beispiel Thema, das war sehr interessant und manchmal diskutieren sie sich halt auch Bisschen runter. Ähm Dadurch, dass jetzt auch neue Leute bei denen äh, dazukommen sind, wie glaube ich irgendeiner, der Sepp heißt, <lacht> lustigerweise, ähm, ist es so, dass da eine andere Dynamik reingekommen ist, weil äh, es ist so, man merkt, also das höre ich immer so ein bisschen raus, wo ich mir denke, so, okay, dieser neue, dieser Sepp mag irgendeinen der anderen nicht und man merkt, hört das jedes Mal im Podcast mit so raus und dann höre ich ihn mhm. immer anders dahin. Ähm, aber das ist jetzt ganz unabhängig nur ein Eindruck von mir. Ich finde ihn ganz nett, ähm, hat gerne mal Längen von zwei bis drei Stunden, teilt sich immer in Wir besprechen, was am Wochenende war, bes was Neues gibt, gerne im Gaming-Bereich dann. Und dann, was die Leute hier sozusagen ähm, per E-Mail gefragt haben. Also man kann dann auch E-Mails schreiben. Könnt ihr übrigens auch. Info.die13etage.de <lacht> und ähm, da sollte mal neu wenn weil die, das Medium bedienen wir auch. Würden wir uns sogar sehr freuen. Ähm, vielleicht habt ihr ja ein Nerdgesetz für uns, nachdem wir das ja heute das erste Nerdgesetz rausgegangen haben. Dann schafft es ihr vielleicht auf unser. 13. Etage-Nerd-Gesetz-Shirt, was ja, ich würde sagen, wenn ich eine DeLorean hätte, auf jeden Fall in der Zukunft so hoch für, teuer, preisig verkauft werden darf, da wollte ich jetzt schon eins haben. Mhm. Versprochen. Ja, Steffen, ähm, es war schön, wieder live mit dir zu gesprochen ja. zu haben. Ist schon was anderes, wenn man sich gegenseitig befummeln kann, während man live ja. miteinander spricht, als wenn man immer nur Zeit versetzt per WhatsApp sich das antun kann. Ja, ähm, nicht transzieren, nicht transzieren. Ähm, nicht dran ziehen. Nicht dran ziehen. <lacht> Und Steffen, äh, <lacht> ich überlasse dir wie immer das letzte Wort, Och. weil der weise alte Mann soll sprechen. Das bist du. Nerdgesetze sind die Wahrheit. Das gefällt mir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen,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 Ausreichen. Ja, herzlich willkommen Moment, zurück. Moment, Moment. Stopp, ich muss noch professionell werden. Dann schnufe ich mir auch noch ein. Na, jetzt jetzt bin ich schon professionell. Hallo. Ach, Entschuldigung, dann werde ich jetzt wieder unprofessionell. Schön in die Rolle. <lacht> Oh Mann, ey, Alter. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen auf die, wir auf die haben Brille ein bisschen, gerotzt. Wir haben ein bisschen, jetzt haben wir so ein bisschen Outro. Aber Ich äh, da will das ja Outro, Vor allem wenn man es ankündigt, ne? So. <lacht> <lacht> Dann fühlt man sich immer so, so mäßig so gezwungen. Hallo, meine Damen und Herren. Das Knarzen-Bürstchen hören ist mein Bett. Hast du noch was vor? Dass <lacht> das Knarzen oder was geht da ab? Hallo, Shitam. <Glacht> wäre schön, wenn das der offizielle Anfang wäre von Etage 13. Nee, mach mal anders. Komm, mach du. Das werde ich äh, versuchen zu verhindern. Mach du. Ja, äh, herzliche Willkommen bei der Etage 13. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch dazwischen geplappert. Jetzt mach nochmal neu. Deswegen hatte ich noch eine Pause gelassen. So wird das doch nichts.